Du ja, musst du dann leicht. Ich bringe jetzt die Dann geht für mich, egal ob sturmt und schneit, die Summe Die neue Leinöl-CD mit frischen Mundartliedern, herausgebracht von der Familie Oeller. Jetzt im Handel. Man hat so viele Träume, so viele Wünsche so viele Ziele Oh, wann mein was schief rennt ist es gut wann ich dich sehe Es tut so gut wann du mich wach rüttelst wann ich in so kosten bin